Ich hoffe, Sie verstehen mich. Äh, wir haben heute Nachmittag äh, im Sinne der Situation von heute Morgen politisch, strategisch einfach die Situation, dass wir jetzt auch in die Umsetzung gehen müssen. Das heißt, wie macht das der Einkäufer, wie beschaffe ich. Und wir haben sehr äh, profunde Kenntnisse heute Nachmittag. Zuerst äh, ist äh, das Referat von Herrn. Bergmann von der APP, Unternehmensberatung, Herausforderungen und Chancen nach dem Inkrafttreten des revidierten Böb. Das heißt also, wie beschaffe ich, wie setze ich das um? Und dann haben wir in der Nachfolge äh, äh, Veranstaltung auch Frau kunz notter von der und Wies Inländerbevorzugung im revidierten Böb. Wir haben den Luxus, einen zweifachen, das auch Herr äh, Thomas Fischer, dann die 30 Minuten moderieren wird. Also das heißt, wir haben im Nachgang dieser beiden Referate dann rund 30 Minuten Zeit, um die Sache noch näher auseinanderzunehmen. Ich denke, es hat ziemlich Zündstoff für mich von Interesse, weil wir als Zentrales Beschaffungsamt im BBL eben das dann auch umsetzen dürfen. Sehr gut. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf dich bitten, Herr Bergmann, merci. Ja, sehr. Herzlich willkommen heute zu dieser Fachsession, die am meistbesuchteste Fachsession. Also Herr Flückiger hat schon gesagt, wahrscheinlich etwas mit Zündstoff. Ich versuche in meinen ersten 25 Minuten eine von mir aus gesehen die wichtigsten Neuerungen kurz darzulegen, Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen und auch mögliche Erfolgsfaktoren dann für die operative Umsetzung. Kurz eine summarische Einschätzung meinerseits zum neuen revidierten Beschaffungsgesetz. Die Hauptzielsetzungen des, der Umsetzung des GPS 2012 sowie auch die Angleichung der Rechtsgesetze äh, zwischen Bund und Kantone sind ganz klar erfüllt. Aber aus meiner Sicht, und das überzeugt mich extrem am neuen Gesetz, Ermöglicht es nun mehr Wettbewerb und vor allem viel Flexibilisierung in der Beschaffungsabwicklung? Wie gesagt, Harmonisierung ist aus meiner Sicht geglückt. Wir haben heute gleichlautende Texte, konträre Regelungen wie Fristen, wie Verhandlungen, wie Abgebotsrunden sind nun einheitlich geregelt und das Gesetz ist breiter und klarer ausgelegt. Wir haben es heute Morgen schon gehört: äh, Die vier Beschaffungsgrundsätze, die gelten nach wie vor, die haben nach wie vor Bestand. Aber wir haben nun mit neuen Verfahrensmöglichkeiten, neuen Zuschlagskriterien und vor allem der Vorgabe, der Zuschlag am vorteilhaftesten Angebot zu erteilen, viel mehr Handlungs. Gestaltungs- und Bewertungsspielraum. Und am Schluss, klar, allen ist das äh, sicher etwas ein Dorn im Auge. Der Aufwand für die Umsetzung von diesen neuen Verfahren wird steigen. Nicht nur seitens Beschaffungsstellen, auch seitens Anbieter für die Angebotserstellung und Einreichung. Auch wenn die Evaluation über mehrere Schritte geht. Kammerbemerkung noch neu im Gesetz explizit geregelt, dass Subventionen, welche Abgeltungen entsprechen, auch nach Gesetz vergeben werden müssen. Ich bezweifle, ob das bis heute immer so getan wurde. Neu müssen Abgeltungsgeschäfte auch ausgeschrieben werden und auch das wird einen Aufwand geben. Bei der Analyse der neuen Gesetzgebung pff, kam ich etwa auf 20. Relevante oder wichtige, interessante Punkte, vor allem für die Umsetzung. Für die Beschaffungskonferenz kondensierte ich das auf zwölf. Nach Bekanntwerden, dass mir nur 25 Minuten zur Verfügung stehen, auf sechs. Die, die Sie hier jetzt aufgeführt haben und mit der Hinterlegung der drei letzten Punkte sehen Sie, ich werde nicht alles vorstellen können. Ich werde mich heute auf die drei oberen Punkte fokussieren. Ihnen stehen ja die Unterlagen zur Verfügung. Wenn Sie interessiert, kann auch aus meiner Sicht wesentliche Änderungen bezüglich freihändiges Verfahren, Abgebotsrunden und Ausschluss dann in den Folien nachlesen. Kommen wir zu eben diesen neuen Verfahren und Zuschlagskriterien. Neu sind Dialog, Wettbewerb und Studienauftrag explizit geregelt im neuen Gesetz und auch für IT-Beschaffungsverfahren vorgesehen. Es gibt noch, wie heute im Plenum auch noch erwähnt wurde, die elektronischen Auktionen für sogenannte standardisierte Dienstleistungen, auch das ein weiteres Vergabeverfahren, das etwas geöffnet wurde. Dann haben wir in Artikel 29 neu und vor allem präzisierte Zuschlagskriterien, die aufgeführt sind und eben der Lang intensiv diskutiert Artikel 41 mit dem Zuschlag an das vorteilhafteste Angebot gegenüber, wie es heute noch geht, an das wirtschaftlich günstigste, auch das eine wirklich wesentliche Neuerung. Ja, was haben diese Neuerungen jetzt für eine Bedeutung für komplexe IT-Beschaffungen? mit großer Hebelwirkung, großen Lebenszykluskosten, verschiedene Leistungen, verschiedene Güter, die ineinander hineinfließen, erachte ich jetzt wirklich das Wettbewerbsverfahren als eine sehr interessante Möglichkeit gegenüber dem teilweise auch schon praktizierten Dialogverfahren. Beurteilung von Lösungen oder Konzepten über mehrere Expertenhearings im Wettbewerbsverfahren oder verschiedenen äh, Durchläufen wie Proof of Concepts ist, wäre alles möglich mit wirklich einem solchen Wettbewerbsverfahren. Ich habe es gesagt, Artikel 29 der Zuschlagskriterien führt insbesondere auf, dass bei der Angebotsbewertung leistungsbezogene Zuschlagskriterien zur Anwendung kommen. Also auch das ganz klar eine Stärkung der Gesamtbetrachtung bei einer Angebotsbewertung. Und ganz interessant die präzise eingeflossenen Zuschlagskriterien, die zur Anwendung kommen. Auch hier aufgeführt, Plausibilität der Lösung, Kreativität, Innovationsgehalt und das letzte für mich entscheidende ist, die Effizienz der Methodik, die da eingeflossen ist. Werte Teilnehmer, das sind jetzt Zuschlagskriterien, die können jetzt angewendet werden. Und es soll mir niemand sagen, dass mit solchen Zuschlagskriterien nicht der Markt angesprochen werden kann oder wir auch nicht innovativ ausschreiben können. Wir haben jetzt mit diesen Begrifflichkeiten eine wertvolle Basis. Auch in Artikel 29 geregelt explizit und das stützt eben den Bewertungsspielraum noch mehr auf die Bekanntgabe von Gewichtungen, von Zuschlagskriterien, die Lösungen beinhalten, die Lösungswege beinhalten, Konzepte sozusagen oder konkrete Vorgehensweisen, da kann auf die Bekanntgabe der Gewichtungen verzichtet werden. Das heißt, wie in einem Wettbewerb oder auch in einem Dialogverfahren, Sie können über verschiedene Iterationen unterschiedliche Zuschlagskriterien anwenden und dessen Bewertung erst in einer zweiten Stufe sozusagen festlegen. Auch das enormer Handlungsspielraum aus meiner Sicht. Eben gerade die Kombination dieser neuen Verfahren mit neuen Zuschlagskriterien, mit der Vorgabe, dass der Zuschlag dem vorteilhaftesten Angebot zu erteilen. Genau das ist jetzt der neue Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Ja, was leite ich hierzu für, ähm, ja, sage dem jetzt mal Herausforderungen ab? Ich habe mich auf drei wesentliche Herausforderungen konzentriert auf Seitenbeschaffungsstellen. Erstens, die sehr frühzeitige Planung, insbesondere in Bezug auf eine vorgängige Marktabklärung. Da komme ich noch später im nächsten Punkt darauf zu sprechen. Zweitens, die richtige Verfahrenswahl in Bezug auf den Beschaffungsgegenstand und Umfang und Komplexität. Insbesondere in jedem Sinn auch der Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Es braucht nicht für jede Beschaffung, auch wenn sie sogenannt komplex ist, ein Dialog oder Wettbewerbsverfahren. Nein, ich sage Ihnen eines: Die neuen Zuschlagskriterien, die können Sie auch in einem klassischen offenen Verfahren zur Bewertung hinzuziehen. Und drittens, dass die harte Arbeit, die Ausarbeitung der sogenannten neuen Zuschlagskriterien, den leistungsbezogenen Zuschlagskriterien, deren Bewertungsmatrix auch im Ablauf des Beschaffungsverfahrens. Also Kriterien so zu definieren, dass die leistungsbezogen bewertbar sind und auch differenzierbar pro Durchlaufschritt. Auf Seiten Anbietenden gibt es ja auch etliche hier im Raum habe ich zwei wesentliche Herausforderungen herauskristallisiert. Nämlich das Bewusstsein, zukünftig bei solchen neuen Verfahren mehr Investitionen zu tätigen. Investitionen in die Angebotserstellung. Es wird mehr Brainkosten, es wird mehr konzeptionelle Arbeit brauchen, insbesondere wird es auch zusätzliche Arbeit bedürfen bei der Preiskalkulation. Aus meiner Sicht wird der Preis auch zukünftig sehr wichtig sein, aber in Bezug auf die Bewertung der Effizienz seiner Methodik im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit wird es unbedingt nötig sein, dass sich das auch preislich auswirkt. Und mit in der Offerte drin ist. Klammerbemerkung: natürlich für solche Offerterstellungen. Evaluationen, die über mehrere Schritte gehen, ist natürlich auch bei den Anbietenden die Organisation eine Riesenherausforderung. Sie brauchen für konzeptionelle Arbeiten viel mehr Fachpersonen, die richtigen Leute dem Tagesgeschäft hinzuzuziehen zur richtigen Zeit. Einreichefristen sind immer knapp, auch das wird sehr herausfordernd sein. Und mit dem geht eigentlich auch die Zweite Herausforderung: einher, das sehr tiefe Standardisierungspotenzial. Also, sozusagen, wenn neue Verfahren, wo diese Kriterien angewendet werden, durchgeführt werden, heisst, jedes Angebot ist sozusagen eine Individualentwicklung. Also, viel muss fallbezogen erarbeitet werden. Die Wiederverwendbarkeit bestehender Grundlagen, alter wird Signifikant sinken bei einer ersten Anwendung. Daraus einige Erfolgsfaktoren wieder für die beiden Seiten, Beschaffungsstellen und Anbieter. Ja, Beschaffungsstellen. Jetzt braucht es wirklich die Bereitschaft und den Mut, das effektiv umzusetzen. Also konkret die neuen Verfahren auch intern zu verkaufenden Bedarfsstellen diese Mal auszuprobieren. Denn jetzt sind wir an der Stelle, da brauchen auch die Beschaffungsstellen Innovation, um ihre Innovation beschaffen zu können. Zweitens die konsequente Ausrichtung am Markt. Also was gibt der Markt her? Wie funktioniert er? Was sind Unterscheidungsmerkmale? Das müssen Sie kennen, um A. Variantenwahl zu bestimmen und das weitere Verfahren, eben wie aufgeführt, das richtige Verfahren daraus zu bestimmen und vor allem bewusst das Wort clever verwendet. Cleveres Beschaffungsdesign. Auch ein Wettbewerbsverfahren oder Dialogverfahren bringt Sie nicht ans Ziel, wenn das Beschaffungsdesign nicht stimmt oder komplett marktfremd ist. Und der letzte Punkt: Fristen. Und Angebotsabgeltungen. Hier nicht nur die Fristen für die Angebotseinreichung initial, sondern vermehrt bei mehrstufigen Abläufen im Bewertungsprozess, Evaluationsprozess auch diese Fristen fair ansetzen. Denn Qualität braucht Zeit, auch von Seiten Anbietenden, und nur wenn das gewährleistet ist, haben wir dann auch den Erfolg. Zumal bei solchen umfangreichen Ausschreibungsverfahren absolut wichtig ist, dass dann die Angebote auch entsprechend fair abgegelten werden. Auf Seitenanbieter, ich habe es eigentlich indirekt schon gesagt, zunehmend eine Professionalisierung des Biddings ist zwingend notwendig. Sie müssen zukünftig, ich komme dann noch kurz darauf zu sprechen, fähig sein, innerhalb kürzerer Fristen bessere Angebote umfangreichere Angebote zu erstellen. Also der Entscheid, bei einem Ausschreibungsverfahren mitzunehmen, muss sehr früh geschehen. Und dieser Entscheid darf kein Bauchentscheid sein. Der muss sich basieren auf die saubere Prüfung der Kriterienerfüllung mit meiner Lösung. Erst dann ist ein seriöser Entscheid effektiv möglich. Sonst macht man sehr viel Arbeit eigentlich für nichts. Und eben bewusst, investieren in solche neuen Vorgaben von leistungsbezogenen Kriterien. Also genau prüfen, was sind hochgewichtigte Kriterien, welche stehen in einer wirtschaftlichen Dimension und dort Arbeit reinstecken, dass dort bewusst auch diese Investition jetzt leisten. Und der dritte Punkt geht eigentlich einher mit der Gesamtbetrachtung. Das Angebot muss zukünftig nicht nur einzelne Kriterien abdecken, sondern vermehrt die gesamte Erfüllung der leistungsbezogenen Zuschlagskriterien. Wir haben es auch gehört. Neue Lösungsmöglichkeiten Varianten müssen zukünftig vermehrt ökologische, ökonomische und soziale Aspekte abbilden. Und Das muss aus dem Angebot erkennbar sein. Punkt Marktabklärung habe ich schon zweimal im Mund gehabt. Auch hierzu die aus meiner Sicht entscheidenden Neuerungen in den Gesetzesgrundlagen. Neu, Artikel 14, führt eine Marktabklärung explizit nicht mehr zu einer Vorbefassung. Neu sind vorbefasste und zugelassene Anbieter an einem Ausschreibungsverfahren bereits bei der Publikation aufzuführen. Das heißt, die sind im Sima oder im Amtsblatt zu veröffentlichen. War heute auch nicht so. Und Artikel 21 sagt, neu kann ein freihändiges Verfahren durchgeführt werden, wenn in einem offenen oder selektiven Verfahren kein Angebot die technischen Spezifikationen erfüllt. Bisher war dieser Wortlaut explizit nur auf die Eignungskriterien bezogen. Ja, was leite ich jetzt daraus ab? Zukünftig wird es mehr Marktabklärungen brauchen und die werden auch durchgeführt. Marktabklärung aus meiner Sicht unabdingbar, um die richtige Variantenwahl zu bestimmen und das richtige Verfahren und Ansatzpunkte haben eben zu diesen neuen differenzierenden Zuschlagskriterien, die angewendet werden. Eine Marktabklärung muss aus meiner Sicht drei wesentliche Ziele verfolgen. A. Später nicht am Markt vorbei ausschreiben, indem falsche Produkte verlangt werden oder falsche Leistungsbündelungen taxiert werden, äh, marktfremde Kooperationsmodelle oder generell markt, also marktfremde Vorgaben gemacht werden. Und absolut wichtig, Neu vermehrt in solchen Ausschreibungsverfahren, wo Innovation verlangt wird, sicherstellen, dass nicht durch bisher angewandte Killerkriterien Eignungskriterien, der Start-up-Markt keinen Zugang hat. Denn der Start-up-Markt wird entscheidend sein für wirklich heute innovative, äh, innovative Angebote, und dort muss der Markt spielen. Zweitens aus diesen Informationen der Marktabklärung auch die richtige Verfahrenswahl zu treffen. Ähm, unbedingt auch wichtig, die Kriterien zu kennen, wo sie sich differenzieren, auch in der Anwendung. Denn ein Dialogverfahren, ein Wettbewerbsverfahren kann wirklich auch nur sinnvoll sein, wenn sichergestellt ist, dass nur mit diesem Verfahren Lösungsvarianten effektiv signifikant besser bewertet werden können als in einem klassischen offenen Verfahren. Und drittens, wesentliches Ziel einer Marktabklärung ist auch, den Wettbewerb zu stärken, konkret mehr Angebote zu kriegen. Also, Okay, ich kenne den Markt. Ich muss wissen aus einer Marktabklärung, welche sind Lösungsvarianten Was sind Lösungskonzepte, die die Marktattraktivität stärken? Also vom Markt an Interesse gewinnen. Nur, nur so schaffe ich, mehr Angebote zu kriegen. Ja, was leite ich daraus für Erfolgsfaktoren ab? Äh, Marktabklärungen sind frühzeitig im Projekt zu planen, durchzuführen und vor allem mit den richtigen Ressourcen. Ich habe Ihnen keinen verlässlichen Wert auf die Kosten einer Marktabklärung. Das ist situativ verschieden. Aber eines kann ich Ihnen mitgeben. 90% des Aufwandes bei einer Marktabklärung liegt in der Vorbereitung und Durchführung. Maximal 10% in der Auswertung. Die Zielsetzungen ähm, und Schwerpunkte der Marktabklärung, das gehört für mich eben in die Vorbereitung, müssen genau präzisiert werden, bevor es in die Ausarbeitung geht eines Fragekataloges oder äh, einer Anfrage. Also wir müssen wissen in einem Marktabfrag, welchen Zweck sollen die gewonnenen Informationen haben? Sollen die den Varianten entscheiden Fällen können, sollen die den Verfahren, die Verfahrenswahl entscheiden können, sollen die das Beschaffungsdesign helfen, sehr marktkonform zu definieren oder eben sogar konkrete Zuschlagskriterien, die daraus abzuleiten sind. Eine Marktabklärung oder RFI muss so ausgestaltet sein, dass Sie diese Antworten kriegen da braucht es konkrete und klare Fragestellung, die sehr einfach und mit wenig Aufwand vom Markt auszufüllen ist, sonst macht niemand mit. Der ist gratis. Und wichtig: die Ergebnisse, die daraus gewonnen werden, möglichst einem nachträglichen Beschaffungsverfahren beigestellt werden können. Also das heißt: die Informationen aus einer Marktabklärung müssen schnell anonymisierbar sein. Sie dürfen Eigentumsrechte nicht äh, untergraben. Und wichtig noch, nur diese Informationen sind weiterzugeben oder beizustellen, die dann für den Markt wirklich einen Mehrwert bieten. Heute wird so viel beigestellt. Am Schluss sagt der Markt, ich brauche nur diese Unterlagen. Das einfach noch dazu ergänzt. Kommen wir zu den Fristen. Da gibt es eine Reihe Neuerungen sehr interessanter Art. Einerseits die Friststillstand in den Gerichtsferien existiert nicht mehr, war ja schon auf kantonaler Ebene so, jetzt auch auf Bundesebene. Neu beträgt die Minimalfrist für Leistungen außerhalb des Staatsvertragsbereichs, zum Beispiel medizinische Leistungen, bewerbt werden 20 Tage und kann bei standardisierten Leistungen bis auf fünf Tage reduziert werden. Neu, in 47, Artikel 47, die Mindestfrist von 40 Tagen im offenen Verfahren kann um fünf Tage verkürzt werden, wenn diese drei Voraussetzungen summarisch äh, erfüllt sind. Also elektronisch veröffentlicht, zeitgleich die Unterlagen publiziert werden und die, also die Angebote auf elektronischem Weg eingereicht werden können, ist heute eigentlich schon möglich. Übrigens diese Fristverkürzung um fünf Tage gilt natürlich auch für selektive Verfahren. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, ist die Minialfrist nicht 25, sondern 20 Tage. Und ein interessanter, letzter Punkt, auch in Artikel 47. Die einreiche Frist für wiederkehrende Leistung kann auf zehn Tage gesetzt werden, sofern in einem früheren Beschaffungsverfahren darauf hingewiesen wurde. Ja, Was bedeutet, bedeuten nun diese Neuerungen aus meiner Sicht? Ich gehe davon aus, dass zukünftig die Minimalfrist in normalen, offenen Beschaffungsverfahren auf 35 Tage sinkt und bei Leistungen nicht im Staatsvertragsbereich auf 15 Tage gesetzt wird. Gerade für wiederkehrende IT-Dienstleistungen beziffern ein recht großes Volumen, insbesondere auch im Bundesumfeld, wie Support, Wartung, Betrieb, Unterhalt. Ich gehe davon aus, dass eben der Artikel 47 neu so auch praktiziert wird. Also konkret müssen wir davon ausgehen, dass es standardmäßig vorgesehen wird für wiederkehrende IT-Dienstleistung mit sozusagen einer Vorankündigung und der Vorausschreibung der Vorperiode mit dem Hinweis, dass die Nachfolgebeschaffung dann mit reduzierter Einreichefrist praktiziert wird. Daraus leite ich folgende Empfehlungen ab in Richtung Beschaffungsstellen. Bitte diese Fristverkürzungen, die uns jetzt zustehen, sehr situativ prüfen. Reduktion von Fristen nur dort vornehmen, wo dies wirklich angemessen ist. Sonst stellt man sich selber ein Bein. Ich empfehle immer, bei der ersten Planung auch im offenen Verfahren mit 50 und 60 Tagen oder 60 Tagen zu rechnen. Nicht nur, wenn schon von vornherein klar ist, dass es eine Fristverlängerung braucht gegen eine allfällige Vorbefassung. Die Beschaffungsplanung muss sehr früh geschehen. Ich habe gesagt, Marktanalyse ist im Projekt Charbon über den ganzen äh, Projektablauf, zum Beispiel nach Hermes, Teil der Studie in der Initialisierungsphase und trägt dazu bei, überhaupt den Variantenentscheid zu fällen. Und seitens Anbieter mit der Professionalisierung des Biddings auch dort interne Prozesse so optimieren, dass A. Die Marktabklärung berücksichtigt werden, die geben einen Hinweis auf spätere Ausschreibung. Man kann sich schon darauf vorbereiten, auch wenn man nicht mehr mitmacht an der Marktabklärung. Und zukünftig eben fähig sein, innerhalb von sieben Wochen, 35 Tage, ein Angebot einzureichen. Und bei wiederkehrenden Leistungen, das geschieht noch nicht, noch nicht direkt, erst vielleicht in einer Nachfolgeperiode, unter Umständen innerhalb von zehn Tagen, zwei Wochen ein Angebot zu erstellen. Mein Fazit aus diesen Feststellungen, aus der Konsultation des aktuellen Gesetzes ist, wir haben nun eine aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Basis, um viel flexibler beschaffen zu können. Sei es mit den Verfahren, aber vor allem auch mit den Zuschlagskriterien. Jetzt muss man es einfach tun. Man muss es probieren. Trail and Error gehört auch dazu. Nur so werden wir es lernen. Und jetzt braucht es wirklich viel Arbeit. Und ich empfehle, sich dem zu stemmen und zu versuchen, das jetzt so zu machen anzuwenden. Denn eines ist sicher, das kann ich Ihnen sagen, der Markt ist bereit hier einzusteigen und der Markt ist bereit solche Angebote zu stellen. Er wartet nur darauf, dass solche Verfahren jetzt praktiziert werden. In diesem Sinne besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben anschließend dann nach dem Referat von Pandora noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Ich freue mich auch auf kontroverse Fragen, die Sie vielleicht nicht so sehen. Besten Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, Sie haben alle mitgekriegt, dass die Revision des Beschaffungsrechts in den letzten zwei Jahren viel zu diskutieren gab. Insbesondere das Thema der Inländerbevorzugung ähm, hat großen Anlass zu Diskussionen gegeben. Ich möchte heute im Rahmen dieser Referats auf einige Stichworte eingehen, auf das Herkunftsortsprinzip versus Leistungsortsprinzip, die Berücksichtigung von Preisniveaus, sowie ähm, auf die Formulierung, dass das vorteilhafteste äh, Angebot den Zuschlag erhält. Zur Revision des Beschaffungsrechts. Sie haben das alles wahrscheinlich mitgekriegt. Die Ziele der Revision waren einerseits die Umsetzung des revidierten GPA. Mit der Revision des GPA wurden seinerseits drei Ziele verfolgt. Eine Verbesserung der Einhaltung des Abkommens in den Mitgliedstaaten, die weitere Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungsmarkts sowie die Erweiterung des Marktzugangs. Andererseits war ein Ziel der Revision die Harmonisierung der Gesetzgebung auf Stufe Bund und Kantone. Am 15. Februar 2017 hat dann der Bundesrat einen Entwurf eines total revidierten Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen verabschiedet. Also vor über zweieinhalb Jahren. Man hat nun also über zwei Jahre darüber debattiert. 160 Änderungsanträge wurden im Parlament besprochen. Insbesondere die Frage, ob inländische Anbieter im Vergabeverfahren bevorzugt werden können oder nicht, ähm, hat die Emotionen im Parlament hochkochen lassen. Zu erwähnen ist beispielsweise die Unternehmerinitiative Fairplay öffentliche Beschaffung. Der Initiative haben sich über 400 KMUs angeschlossen. Sie setzen sich gemäß ihren Angaben für faire Wettbewerbsbedingungen für Schweizer Anbieter ein. Es sollen gleich lange Spieße für einheimische Unternehmen gelten. Einheimische Unternehmen sollen nicht mehr länger diskriminiert werden. Es ging noch weiter. Es sind auch Voten gefallen wie Switzerland first, also eine Bevorzugung der, der inländischen Anbieter gegenüber ausländischen Anbieterinnen. Ich zitiere hier aus einem Artikel aus dem Tagblatt. Switzerland first ja, yeah, Switzerland first nein, Switzerland first ja, yeah, Switzerland first nein. Ein veritables Ping pong der Entscheide. So kann man die Beratungen über die Revision des öffentlichen Beschaffungsrechts im Bundeshaus zusammenfassen. Die beiden Kammern sind sich unterdessen in den meisten Punkten einig. Doch bei der umstrittensten Frage beharren die Kammern jeweils auf ihren Standpunkten. Als Beispiel in diesem Zusammenhang wurde die USA genannt. Dieses Land wisse seine wirtschaftliche Vormachtstellung auszuspielen. Der europäische Beschaffungsmarkt sei für US-Unternehmen deutlich offener als der amerikanische für hiesige Unternehmen. Verschiedene Regeln beschränken den Zugang für ausländische Unternehmen. Und Donald Trump wolle das noch weiter verschärfen. Er wolle die Behörde weiter verpflichten, bei Beschaffungen in den, US, Beschaffung in den USA ähm, hergestellte Produkte zu bevorzugen. Was machen wir also nun hier in der Schweiz? Darüber wurde debattiert. Am 21. Juni dieses Jahres erging dann die frohe Mitteilung, die Totalrevision ist durch. Man konnte sich einigen auch bei den kritischen Punkten, nach über zwei Jahren. Was gilt jetzt nun in Bezug auf diese Inländerbehandlung, Inländerbevorzugung? Es wird in diesem Zusammenhang immer vom Herkunfts- oder Leistungsortsprinzip auch gesprochen. Hier wieder ein Zitat aus, ähm, aus einer Publikation. In der Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen schlägt der Bundesrat einige Neuerungen vor. Die gefährlichste, er will das Leistungsortsprinzip durch das Herkunftsortsprinzip ersetzen. Wer ortsübliche Löhne schützen will, setzt auf das Leistungsortsprinzip. So auch der Titel dieses, dieses Artikels, Herkunftsortsprinzip bedeutet Dumping. Doch um was geht es hier eigentlich? Es geht um die Einhaltung von minimalen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen. Es entspricht bereits gängiger Praxis, dass Anbieterinnen im öffentlichen Beschaffungswesen minimale Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einzuhalten haben. Es handelt sich dabei um sogenannte allgemeine Teilnahmebedingungen oder eben vergaberechtliche Grundvoraussetzungen. Diese Bedingungen sind von allen Anbieterinnen einzuhalten. Losgelöst von der Natur und der Ausgestaltung des öffentlichen Auftrags. Also diese Bedingungen können nicht nur ähm, mehr oder weniger erfüllt sein, sondern sie müssen ganz ähm, erfüllt werden. Anbieterinnen, welche diese Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Sie können vom hängigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden aber bei, oder bei schwerwiegenden Verletzungen können sie auch für künftige Verfahren ausgeschlossen werden. Das neue revidierte Recht sieht ja nun auch die Führung einer sogenannten schwarzen Liste vor, wo eben solche Ausschlüsse dann äh, drauf kommen können. Was wurde nun im Parlament diskutiert? Es wurde darüber diskutiert, welches Recht maßgebend sein soll. Also das Recht am Herkunftsort der Leistungserbringerin nach dem Herkunftsortsprinzip oder das Recht am Ort der Leistung, nach dem Leistungsortsprinzip. Ein Beispiel. Ein Unternehmen aus dem Wallis offeriert in Bern für den Bau eines Gebäudes. Je nach geltendem Prinzip gelten andere Anforderungen. Wenn das Leistungsortsprinzip gilt, dann sind die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen des Kantons Bern Maßgebend, also dort, wo die, Leistung, wo die Leistung erbracht wird. Es würden insbesondere die, beispielsweise die Berner Mindestlöhne gelten. Nach dem Herkunftsortsprinzip würden die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen des Kantons Wallis gelten, also diese, die, die Bedingungen und Bestimmungen, ähm, wo das Unternehmen herkommt, also hier aus dem Wallis. Der Entwurf des Bundesrates vom Februar 2017 sah diesbezüglich eine differenzierte Regelung vor. Er sah vor, dass für Leistungen im Inland ähm, für schweizerische Anbieterinnen das Herkunftsortsprinzip gelten solle. Die Idee war, dass sich der administrative Aufwand für schweizweit tätige Unternehmen verringert, indem sie nicht je nach Auftragsort unterschiedliche Regelungen einhalten müssen. Zudem unterstehen die schweizerischen Anbieterinnen dem Binnenmarktgesetz, welches das Herkunftsortsprinzip vorsieht. Das war der Hintergrund der differenzierten Regelung. Für ausländische Anbieterinnen hätte das Leistungsortsprinzip gelten sollen. Und bei Leistungen im Ausland hätte es ebenso für alle Anbieterinnen das Leistungsortsprinzip gelten sollen. So war es im Entwurf des Bundesrates vorgesehen. Dieser Entwurf wurde aber im Parlament kritisiert. Es wurde beispielsweise vorgebracht, dass das Herkunftsortsprinzip, ähm, beim Herkunftsortsprinzip würden Anbieter aus Kantonen mit guten Arbeitsbedingungen dann schlechter gestellt werden als Anbieterinnen aus sogenannten Niedriglohnkantonen. Deshalb würden dann ähm, in Kantonen, die eben als die äh, guten Kantonen gelten, würde eine Verschlechterung des, äh, der eigenen Arbeitsbedingungen angestrebt werden und das würde eine Abwärtsspirale nach unten eröffnen. So wurde es beispielsweise vorgebracht. Schlussendlich hat sich dann das Parlament entschieden, dass das Leistungsortsprinzip für alle Anbieterinnen, sowohl für Leistungen im Inland, als auch im Ausland gelten solle. Das Parlament hat sich mit diesem Entscheid für den Föderalismus, also für kantonal unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Gesamtarbeitsverträge und Lohnvorschriften ähm, ausgesprochen und das höher gewichtet als den Binnenmarktgedanken. Wir haben also nun aufgrund dieser Regelung heute eine Differenz zum Binnenmarktgesetz, die im Vollzug dann noch die eine oder andere Frage aufwerfen wird. Aber zusammenfassend kann man festhalten, dass alle Anbieterinnen gleich behandelt werden. Es gilt für alle Anbieterinnen das Leistungsortsprinzip. In Bezug auf Artikel 12 möchte ich noch Folgendes ergänzen. Ähm, Im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen ist dieser hier zitierte Absatz 3 neu ins Beschaffungsgesetz eingeführt wor worden. Damit zählen zu den allgemeinen Teilnahmebedingungen für AnbieterInnen nicht nur die Einhaltung von minimalen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung der Lohngleichheit, sondern auch neu, dass die Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der natürlichen Ressourcen einzuhalten sind. Diese, dieser Zusatz, die hier, der hier eingefügt wurde im Bundesgesetz, illustriert die erhöhte Sensitivität der Gesellschaft für eben Anliegen des Umweltschutzes. Die Einhaltung des zwingenden Rechts war zwar bereits bisher Voraussetzung für die Erlangung einer, ähm, eines öffentlichen Auftrags, nun haben wir aber hier eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Weiter ist noch zu erwähnen, dass eben auch SubunternehmerInnen diese allgemeinen Teilnahmebedingungen einzuhalten haben. Und deshalb ist in die Vereinbarung zwischen den Anbieterinnen und den Subunternehmerinnen diese Verpflichtung, in den Vertrag aufzunehmen. Was gilt jetzt nun in Bezug auf die Berücksichtigung der Preisniveaus? Es wurde im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen stets auch geltend gemacht, ein direkter Vergleich einer Schweizer Offerte mit einer rumänischen Offerte beispielsweise, wo die Löhne ein Bruchteil von denjenigen der Schweiz betragen, sei nicht fair. Deshalb müssen die unterschiedlichen Preisniveaus bei der Beurteilung der Offerten berücksichtigt werden können. Und wie macht man das? Indem man bei den Zuschlagskriterien eine in der Aufzählung ein weiteres Kriterium aufgenommen hat, als dass nebst der Qualität ähm, und so weiter eben auch die Berücksichtigung von Preisniveaus möglich sein soll. Ausländische Unternehmen, die von tieferen Gestehungskosten profitieren, sollen in Beschaffungsverfahren in der Schweiz keine Vorteile haben. Man hat in diesem Zusammenhang, Zusammenhang auch vom sogenannten Heimatschutzartikel gesprochen. Dieser Artikel war lange umstritten. Er war das sogenannte Pièce de Résistance der ganzen, der ganzen Revision. Der Bundesrat hat in den Parlamentsdebatten darauf hingewiesen, dass eine Berücksichtigung tieferer Preisniveaus im Ausland diskriminierend und nicht WTO-konform sei. Es würde die, den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt werden. Was hat man gemacht? Man hat in der letzten Sekunde einen Kompromiss gefunden und daher auch der Titel der Heimatschutzartikel bleibt. Aber, was bedeutet nun das Aber? Man hat in Artikel 29 des revidierten Böb einen weiteren Zusatz eingefügt. Und zwar haben sich der National- und Ständerat dahingehend geeinigt, dass das Kriterium unterschiedlichen Preisniveaus nur unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz berücksichtigt werden kann. Man hat also hier den, den Zusatz eingefügt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Mit diesem Zusatz in Artikel 29 konnte dann die Revision in letzter Sekunde gerettet werden. Nun, Was bedeutet dieser Zusatz? Berücksichtigung von unterschiedlichen Preisniveaus ist nicht möglich bei internationalen Ausschreibungen im Staatsvertragsbereich, eben weil sonst ein Verstoß gegen das WTO-Recht drohen würde. Außerhalb des Staatsvertragsbereichs könnte das Kriterium der unterschiedlichen Preisniveaus hingegen, ähm, wie beispielsweise bei der Lehr Lehrlingsausbildung, berücksichtigt werden. Aber auch hier ist das... Äh, Zwischenfazit festzuhalten, dass die inländischen Anbieterinnen gegenüber den ausländischen Anbieterinnen nicht bevorzugt werden können. Bei einem, bei einem Zuschlag ist einzig entscheidend, wer das vorteilhafteste Angebot einreicht. Wie auch bereits äh, Marc Bergmann erläutert hat, ähm, hat man hier die Formulierung neu gewählt. Neu heißt es im revidierten Böb, dass das vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhält und nicht mehr das wirtschaftlich günstigste Angebot, wie es früher ähm, vorgesehen war und auch gegolten hat. Mit der angepassten Formulierung will man den Woten in den Räten folgen, wurde der Paradigmenwechsel bestätigt und unterstrichen dass für den Zuschlag nicht mehr bloß der Preis der Leistung eine Rolle spiele, sondern das gesamte Angebot äh, zu beurteilen sei anhand der ausgeschriebenen Zuschlagskriterien. Der Qualitätswettbewerb soll intensiv, intensiviert werden, um den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Das war der Hintergrund der angepassten Formulierung. Allerdings darf man meines Erachtens diese Umformulierung nicht überbewerten, denn in den Originalsprachen des GPA 1994 sowie 2012 fanden sich bereits seit jeher Begriffe wie plus avantageux, also am vorteilhaftesten. Und auch die Berücksichtigung der Leistungsqualität ist keine eigentliche neue Erfindung des revidierten Beschaffungsrechts. Aber klar, die Vergabestelle kann bei der Ausgestaltung der Zuschlagskriterien selber entscheiden, wie sie Angebote bewerten möchte. Und sie hat, wie auch äh, Mark Bergmann erläutert hat, hier einen großen Handlungsspielraum. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass eben auch bei der Ausgestaltung der Zuschlagskriterien die verschiedenen Verfahrensgrundsätze einzuhalten sind, insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung. Also komme ich zu folgendem Fazit. In Bezug auf die Inländerbevorzugung hat das revisierte Beschaffungsrecht zu keinem Paradigmenwechsel geführt. Es gilt weiterhin das Gleichbehandlungsgebot von inländischen und ausländischen AnbieterInnen. Eine Inländerbevorzugung ist grundsätzlich unzulässig. Das Leistungsortsprinzip gilt für sämtliche AnbieterInnen. Und auch eine Berücksichtigung von unterschiedlichen Preisniveaus ist bei internationalen Vergaben im Staatsvertragsbereich unzulässig. Einzig die Möglichkeit, die Zuschlagskriterien entsprechend auszugestalten und dem vorteilhaftesten, vorteilhaftesten Angebot den Zuschlag zu erteilen, gibt den Vergabestellen einen gewissen Spielraum, welche Kriterien sie berücksichtigen möchte. Aber auch hier ist nochmals zu betonen: Es ist stets der Grundsatz der Gleichbehandlung einzuhalten. Und insbesondere ist auch im Staatsvertragsbereich international sind die internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Also meines Erachtens kann ich als Fazit festhalten, dass das Ganze nicht so heiß gegessen wird, wie es ursprünglich gekocht wurde. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Kunstnotter und Herr Bergmann, für Ihre Ausführungen, die auch mich sehr mitgenommen haben, weil zu meinem Job gehört es, jetzt sich zu überlegen, wie führen wir im Kanton Bern das neue Beschaffungsrecht ein. Und da habe ich eine, eine Reihe von Fragen und sicher Sie auch. In Absprache mit Frau Dr. Kunstnotter erlaube ich mir aber ganz kurz noch eine Sequenz einzuschieben. Wie gehen wir mit diesen Fragen, die sie aufgeworfen hat, im Kanton Bern um? Nämlich die Inländerbehandlung und die, äh, das Herkunftsortsprinzip. Das interessiert Sie vielleicht auch. Beim Herkunftsortsprinzip gehe ich davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich den Kanton daran festhalten, dass das Herkunftsortprinzip gilt. Weil, wie Frau Dr. Kunznotter gesagt hat, für die Kanton das Binnenmarktgesetz gilt. Und das schreibt das Herkunftsprinzip vor. Dafür können, davon können wir, anders als der Bundesgesetzgeber, nicht abweichen. Auch wenn wir das wollten. Es kann aber auch sein, dass sich die Politik anders entscheidet und sagt, doch, wir wollen auch in den Kanton das Leistungsortsprinzip einführen, wenn das der Bund schon so uns vorgemacht hat. Und dann werden wahrscheinlich die Gerichte darüber entscheiden müssen. Zur Frage der Inhändlerbehandlung. Laufen im Moment gerade politische Konsultationen auf Stufe der Kantonsregierungen, welche Teile dieser Innovation, in Anführungszeichen, die das Bundesparlament eingeführt hat, wir in die IVP übernehmen wollen. Weil die Ausgangslage ist ja eine ausgehandelte Lösung zwischen Bund und Kantonen, von dem das Bundesparlament jetzt wieder abgewichen ist. Und gestern hat der Regierungsrat des Kantons Bern seine Meinung geäußert. Wir sind der Meinung, wir wollen diese Switzerland-First-Bestimmung nicht übernehmen in das kantonale Recht, weil wir der Meinung sind, das bringt nichts, auch unsere Wirtschaft nicht. Wie wir gehört haben, diese, diese Inländerbevorzugungsregelung die gilt nur unterhalb der wto schwelle Und unterhalb der wto schwelle gehen schon heute die allermeisten Aufträge auf an Schweizer Unternehmen oder an, sogar an lokale Unternehmen. Und angesichts dieser Umstände jetzt noch einen großen Zusatzaufwand auf uns zu nehmen, die das mit sich bringen wird, das Preisniveau, was auch immer das heißt, im Ausland festzustellen und irgendwie in die Beschaffung einzurechnen, da ist äh, die Regierung des Kantons Bern der Meinung, das bringt es nicht. Aber auch hier werden wir sehen, wie sich die Kantone entscheiden. Das ist der kurze kantonale Einschub und jetzt stehen die Referentinnen und Referenten und ich und alle hier äh, Ihnen für Fragen oder Bemerkungen zur Verfügung. Der Bund sagt ja, man könne jetzt das Preisniveau beurteilen, und er sagt auch, es geht, gelte das Leistungsortsprinzip. Stellt er irgendwelche äh, Hilfsmittel zur Verfügung, dass, äh, dass das auch beurteilt werden kann von denjenigen, die die Beschaffung durchführen müssen? Also beim Leistungsortsprinzip dort gilt eigentlich dann einfach grundsätzlich so die Bestimmungen des Obligationenrechts und äh, des Arbeitsgesetzes auf Bundesebene. Und dann gelten einfach die jeweiligen kantonalen Gesamtarbeitsverträge, ähm, ja, so, so ein bisschen das. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Computer Diese Frage, Genau diese Frage wurde auch im, im Bundesparlament aufgeworfen. Da hat der ich glaube, Nationalrat Müller hat dann gesagt, stellen Sie sich vor, äh, jemand äh, beschafft einen Lastwagen, da müssen alle Anbieter angeben, okay, der Motor kommt aus Österreich und die Reifen kommen aus China und die Elektronik aus Taiwan. Und da muss man es irgendwie berechnen und, und einfließen lassen. Und niemand hat im Parlament sagen können, wie das funktionieren soll. Und ich, ich kann das mir auch nicht vorstellen. Und vielleicht in Bezug auf das Preisniveau ist es auch ein bisschen ähnlich, also man hat das irgendwie eingefügt und äh, hat dann aber auch noch den Zusatz eingefügt, dass die internationalen Verpflichtungen einzuhalten sind und das damit schon ein bisschen auch wieder außer Kraft genommen und deswegen ist, ja, ist es fraglich, wie relevant dass der Zusatz überhaupt war, die Berücksichtigung der unterschiedlichen Preisniveaus. Ich eine weitere Frage stellen zuerst zu der Frage mit dem Computer. Ich nehme an, die Bundesverwaltung, Bundeskanzlei beschafft iPhones und bin nicht sicher, ob hier übrigens internationale Verpflichtungen wie Menschenrechte dazugehören bei der Produktion dieser Geräte. Meine erste Anschlussfrage. Ich lasse das, was mich viel mehr interessiert ist: Wie geht man in Zukunft damit um mit dieser Problematik? Eine Dienstleistung soll sicher sein. Deswegen sagt man, man gibt die Vergabe nur der Swisscom nicht der Sunrise zum Beispiel. Ja, ich habe keine Verbindung mit beiden Unternehmen. Ähm, und äh, man sagt und geht davon aus, ja diese sind nicht sicher. Man könnte auch sagen Huawei sei nicht sicher, wie der USA Botschafter uns das mitteilen wollte. Wie geht man in Zukunft damit um? Weil hier wäre ja oft mal das sicherste Angebot vielleicht wichtiger. Und äh, wie, lässt, wie schreibt man das aus und wie beurteilt man das als vorteilhaft? Ja, also das ist sicher, sicherlich eine ganz gute Frage. Das hat äh, nicht wirklich jetzt mit dem Leistungsortprinzip zu tun, sondern es geht dann wirklich darum, ähm, ja, wie Sicherheitsfragen in die Beschaffung eingebaut werden können oder nicht. Und das ist sicherlich, äh, ja, das ist ein spannendes Thema. Das kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Man hat dort äh, bei ganz heiklen Beschaffungen hat man auch Ausnahmen, dass die dann nicht ausgeschrieben werden müssen, weil Sicherheitsproblematik besteht. Ähm, ja, und ansonsten muss man einfach die entsprechende Ausschreibung so ausgestalten, dass die jeweiligen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden können. Aber es ist ja... Ich hatte ja auch schon an einem, äh, in einem Beschwerdeverfahren damit zu tun, wo es eben auch um die Sicherheitsfragen ein, <lacht> eines Unternehmens ging. Ähm, bei der Beschaffung, ja der, der Fall ist eigentlich sehr, sehr bekannt, ähm, wo eben auch der Bund sich eingeschaltet hat, der Bundesrat hat sich eingeschaltet und gesagt, dass äh, ein Unternehmen mit ausländischer Herkunft nicht berücksichtigt werden könne in, in diesem Verfahren. Und das hat dann ja, zu Beschwerdeverfahren geführt. Ich habe jetzt nach heute Morgen, heute Nachmittag nochmals gehört, dass man eigentlich die elektronische Angebotsabgabe forcieren möchte, dass man sogar Fristen verkürzen kann, wenn man Ele Angebote elektronisch einreicht. Vor einigen Wochen musste ich dazu aber lesen, dass das Projekt, das das ermöglichen sollte, für die neue SIMA-Plattform abgebrochen wurde. Meine Frage: Gibt es jetzt irgendeine Form, in der man in der Schweiz und auch im Kanton Bern Angebote rechtsgültig äh, einreichen kann in digitaler Form? Ich erlaube mich da, mir das zu beantworten, weil ich fühle mich da ein bisschen angesprochen. <lacht> <lacht> ich stand nämlich, glaube ich, letztes Jahr in dieser Konferenz und erzählte Ihnen vom neuen Simap. Das haben Sie inzwischen mitbekommen, das Projekt äh, musste abgebrochen werden, weil äh, wir uns mit dem Softwarehersteller nicht eigen konnten über die über verschiedenen Aspekte des Geschäftes. Im Moment gibt es keine schweizweit einheitliche Lösung. Im Verein SIMAP sind wir aber weiterhin dabei, uns zu überlegen, wie es weitergehen soll, Wenn, weil die Plattform, die wir heute haben, die, muss, die ist end of life, die muss ähm, in ein paar Jahren spätestens außer Betrieb genommen werden können, die können wir so nicht mehr weiterentwickeln und im Moment laufen da Überlegungen, was die Stoßrichtung sein könnte. Es gibt verschiedene Varianten, ob wir äh, weiterhin versuchen, für die ganze Schweiz einen äh, ganzen Beschaffungsworkflow abzudecken, wie die äh, neue SIMA-Plattform das ja äh, im jetzt abgebrochenen Projekt vorsah, oder ob wir einfach einen Ersatz wollen, eine rein Publikationslösung, dann halt eben weniger Features hätte und vielleicht auch keine Angebotseingabelösung. Mittelfristig gehe ich aber davon aus, dass sich das Problem dadurch vereinfacht, dass im Moment gesetzgeberische Bestrebungen zur Digitalisierung des Verwaltungsverfahrens und Verwaltungsbeschwerdeverfahrens im Gange sind. Wir warten jetzt schon seit ein paar Monaten auf die Botschaft, auf die Vernebenlassungsunterlagen des Bundesrates zum sogenannten Bundesgesetz über die elektronische Kommunikation mit Behörden und Gerichten, BKG, das im, Moment im Bundesamt für Justiz vorbereitet wird. Und das soll vorsehen, dass für das Bundesrecht eine... Plattform geschaffen wird, auf der Verwaltungsverfahren elektronisch abgewickelt werden können. Da können sich die User mit der Swiss ID, also der EID, anmelden und müssen nicht mehr komplizierte Software installieren oder Zertifikate kaufen oder was auch immer. Und äh, wir sind ja auch in den Kantonen, in dem Kanton Bern jetzt dabei, das vorzubereiten, das also auf kantonaler Ebene nachzuvollziehen, sodass wir mittelfristig in ein paar Jahren auch alle Verwaltungsverfahren, dazu gehören auch Beschaffungsverfahren, elektronisch abwickeln können, dass es dann auch funktioniert. Kurzfristig äh, werde ich mir etwas oder werden wir uns etwas überlegen müssen im Kanton Bellen, wie wir das neue Recht mit der digitalen Angebotseingabe umsetzen. Ich kann mir da ein paar ziemlich pragmatische Lösungen vorstellen, äh, aber das werden wir uns im Detail noch anschauen müssen. Wenn ich geschäftskritische Software beschaffe, wie zum Beispiel eine Steuersoftware, ist es richtig, dass ich mir unter neuem Recht als Eignungskriterium keine Referenzen mehr verlangen darf? Äh, wer möchte das beantworten? <lacht> ich kann versuchen, eine Antwort zu geben. Mir ist das so nicht bekannt. Referenzen können nach meinem Wissen weiterhin eingeholt und äh, verlangt werden. Mir wäre nichts anderes bekannt. Also mir auch nicht. Aber es wird vermehrt für neue Lösungen, wie ich erwähnt habe, Thema Start-up-Markt. Wahrscheinlich zielführender sein, wenn man in Zukunft nicht mehr Erfahrungen als Eignungskriterien definiert, sondern möglicherweise als Zuschlagskriterien. Weil genau Erfahrungseignungskriterien verhindern bei vielen Startups den Eintritt den Markt. Weitere Fragen, Bemerkungen? Politische Stellungnahmen, verzweifelte Stoßseufzer zum neuen Recht. Okay. Können Sie etwas sagen zu den Auswirkungen beim Einladungsverfahren? Das hat jetzt neu die Möglichkeit von Beschwerden. Was würde das für uns bedeuten als Vergabestellen? Ich kann das vielleicht zuerst aus einer kantonalen Sicht äh, beantworten, dann vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen aus also einer Bundessicht. Aus kantonaler Sicht, was also im Kanton Bern ändert sich nichts. Das Einladungsverfahren äh, untersteht schon heute dem Rechtsschutz ab den Schwellenwerten für das Einladungsverfahren. Für den Bund ist das aber neu. Und der Bund wird sich auf das einstellen müssen. Und da gebe ich jetzt vielleicht gleich dem Kollegen aus der Bundesverwaltung weiter, wenn ich darf. Äh, ja, merci. Was ja interessant ist, ist, äh, dass wir äh, die Situation haben, dass wir neu ab dem 01.01.2021 sogar sämtliche äh, Publikationen oder Vergaben, die wir ab 50.000 Franken tätigen, eh schon publizieren. Also die Öffentlichkeitswirksamkeit, die ist da, die ist nicht erst irgendwie ab 230.000 Franken da. Und das heißt, wir müssen so oder so, ob mit oder ohne, der Situation, dass wir eine Beschwerde oder ein, äh, ein, ein Rechtsmittel haben, schauen, dass wir dort möglichst souverän sind, äh, weil eben die Öffentlichkeitswirksamkeit schon ab 50.000 Franken eintritt. Und in diesem Sinne ist äh, die Koppelung dieser äh, beiden Instrumente evident. Und, und äh, man muss eigentlich beides zusammen anschauen. Weitere Fragen, Bemerkungen? Ich komme nochmals. Jetzt geht es um die Rechtsmittelmöglichkeiten. Ich kann die Beschwerde ergreifen, das ist super. Es gibt aber eigentlich nur noch, quasi danach die Scherben aufzuräumen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht eine Entschädigung, dass ich nicht berücksichtigt wurde und dann kriege ich, keine Ahnung, 50.000 Franken. Also... Man kann kaum provisorische Maßnahmen verlangen, superprovisorische Maßnahmen sind sehr schwierig, nur unter ganz wenigen Umständen sind gewisse kantonale Verwaltungsgerichte bereit, diese überhaupt zu gewähren. Wie gehen wir mit dem neuen Böb damit um? Was sind die Möglichkeiten, um für so vorsorgliche Maßnahmen mit einem gewissen Aussicht auf Erfolg zu beantragen, damit überhaupt noch etwas zu retten ist, damit es überhaupt Sinn macht? Sonst lasse ich die Beschwerde lieber gleich bleiben. Frau Dr. Kunznotter, das hört für mich nach einer Frage an die praktizierende Anwältin. Genau, also grundsätzlich äh, sind Beschwerden weiterhin möglich. Es ist einfach dort, ein, es wird, wird einfach unterschieden. Ähm, also ich wenn ich das noch mal, ich, habe es noch nicht ganz fertig zu Ende gedacht, aber also meines Erachtens ist das Beschwerdeverfahren nicht grundsätzlich anders geworden, auch mit der subprovisorischen Wirkung von von Beschwerden. Ähm, einzig im außerhalb des Staatsvertragsbereich, dass dort äh, es dann eigentlich nur noch äh, Möglichkeit vom sekundären Rechtsschutz besteht, also dass man dort eben äh, eigentlich nicht den Zuschlag mehr erhalten kann, sondern nur noch eine ähm, eine Entschädigung. Aber im übrigen Bereich, also im Bereich Innerhalb des Staatsvertragsbereichs würde ich, jetzt, äh, würde ich jetzt hier die Frage dahingehend beantworten, dass sich nichts ändert. Ja, Frau Kollegin, äh, Artikel 58 des äh, revidierten Böb äh, sieht vor, Verzeihung, wenn ich das so sagen darf, ich denke, es ist für uns alle wichtig, oder? Die Beschwerdeinstanz kann in der Sache selbst entscheiden oder diese an die Vorinstanz oder auf der zurückweisen. zurückweisen Fall einer Rückweisung hat die verbindliche Anweisung zu erteilen. Das steht Absatz 1. Absatz 2 erweist sich die Beschwerde als begründet, Dann ist der Vertrag mit der Die Anbieterin bereits abgeschlossen, oder? Das ist der Standardfall, bis zu überhaupt erste Akteneinsicht irgendwas geschieht. So stellt die Beschwerdeinstanz, ich ergänze selber nur noch, fest, inwiefern die angefochten verfügungsanwendbare Recht verletzt. Hm, toll habe ich denn viel davon. Gehabt. Absatz 3. Gleichzeitig mit der Feststellung der Rechtsverletzung entscheide die Beschwerdeinstanz über ein allfeiliges Schadensersatzbegehren. Und das ist in der Regel nicht der entgangene Gewinn, also nicht Lucrum Cessans, sondern nur negatives Vertragsinteresse oder Aufwendungen im Hinblick darauf, sprich mein Aufwand. Und dann der Schadensersatz ist eben Artikel 4 spezifiziert, beschränkt auf die Erforderlichen Aufwendungen, die der Anbieterin im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Angebots erwachsen sind. Also, habe ich richtig verstanden, oder? Ja. Entschuldigung, ja, Sie haben es schon richtig verstanden, aber auch noch von Relevanzsystemen Artikel 54, denn der Artikel mit der aufschiebenden Wirkung, dort steht schon, dass die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung grundsätzlich aber sie kann trotzdem eine aufschiebende Wirkung gewähren. Und die aufschiebende Wirkung die, die verursacht ja eben, dass dann noch kein Vertrag geschlossen werden kann. Wenn ich Richtig, Sie müssen aber immer <lacht> schnell sein. <lacht> Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann möchte ich hier nicht künstlich verlängern und noch die verbleibenden 20 Minuten vielleicht etwas kürzer nutzen, um den Referentinnen der Referentin und dem Referenten noch einmal ganz herzlich zu danken für einen Einblick aus der Beratungs- und Beschaffungspraxis beziehungsweise aus der Rechtspraxis, wie sich das neue Beschaffungsrecht auf uns auswirkt. Ich erlaube mir noch ganz kurz einen Werbespot für unsere Beschaffungswebsite des Kantons Bern zu schieben: be.ch/beschaffung. Dort bieten wir einen Newsletter an, in der, über dem wir alle Interessierten regelmäßig über Neuigkeiten im öffentlichen Beschaffungswesen des Kantons Bern informieren. Und das heißt wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten regelmäßig über News, wie es mit der Einführung des öffentlichen im Beschaffungsrecht im Kanton Bern weitergeht b.ch/beschaffung unsere Webseite vielen Dank noch einmal und ich bitte Sie mit mir zusammen die Referenten noch einmal mit dem gehörigen Applaus zu verabschieden